Two, one. Zusammen mit Sport 2000 SC24 schaue ich mir also heute dieses Biest an, genauer gesagt der Adidas X Speedflow Point One. Point One heißt einfach mit Schnürung. In der Blass-Variante habt ihr ihn schon auf diesem Kanal, heute aber für euch die Point One-Variante. Ich habe sehr große Erwartungen, schon mal vorweg, eigentlich der Adidas X mein Lieblingsfußballschuh bei Adidas. Deswegen bin ich gespannt, was dieser Fußballschuh drauf hat. Das klären wir jetzt ab ins Review. Im des Adidas x Flow vielleicht schon zu erkennen ist, handelt es sich hier um einen Speedboot. Sprich, der Fußballschuh selbst legt Wert darauf, maximale Beschleunigung, maximale Geschwindigkeit auf dem Platz zu bekommen. Genauer gesagt 279.792.658 Meter pro Sekunde und damit soll dieser Fußballschuh nämlich schneller sein als das Licht. Das lasse ich mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz bietet ein paar sehr interessante Features, die genau diese Komponente Speedboot extrem gut auf den Platz bringt. Rein starten wollen wir genau mit diesem Teil und zwar der Sohle. Die aktuell beste Sohle, wenn es um Traktion im Bereich Speedboots geht. Denn wir haben hier die Speedframe-Außensohle mit einem Carbitex-Einsatz. Man kann es vielleicht auch erkennen, der Fußballschuh ist leicht nach oben gewölbt. Und dieser Einsatz sorgt einfach dafür, dass man aggressiv und explosionsartig beschleunigen kann. Man muss sagen, auch die Stollenanordnung ist Adidas sehr, sehr gut gelungen. Die Traktion wird auf jeden Fall auf den Platz gebracht. Sonst bringen die Features natürlich herzlich wenig. Außerdem haben wir ein extrem weiches Primed-Obermaterial, das ist hauchdünn. Zum Glück nicht mehr so dünn wie beim X-Ghosted, dazu kommen wir gleich im Fazit, aber wirklich perfekt fürs tempo tripling genauso der Lockdown, man hat hier eine kleine Verstärkung im Mittelfußbereich, um auch innerhalb des Fußballschuhs sicher zu sitzen, das heißt eigentlich alles, was das Thema Geschwindigkeit betrifft, bringt dieser Fußballschuh mit auf den Platz. Kommen wir auch mal zu einem kleinen Fazit, ob das jetzt wirklich immer noch mein Lieblingsfußballschuh von Adidas ist. Und man muss tatsächlich sagen, Adidas hat hier mit dem Speedflow auf jeden Fall einige sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen. Vor allem auch im Vergleich zum X-Ghosted, was auch ein sehr, sehr guter Fußballschuh war. Da hat mich aber so ein bisschen das Obermaterial gestört, dass es zu dünn war. Da hat Adidas hier eine richtig sehr gute Möglichkeit gefunden. Es ist immer noch extrem dünn, darüber sollte man sich im Klaren sein. Man spürt den Ball extrem gut beim Tripling, aber natürlich auch im Zweikampf oder beim Schießen. Pro und Contra also zugleich. Nichtsdestotrotz tatsächlich mein Lieblingsfußballschuh bei Adidas. Nämlich für alle, die gerne trippeln, die gerne Tricks machen, hat man hier natürlich eine optimale Unterstützung. Sehr angenehm am Fuß, auch zum Beispiel die Ferse hier sehr, sehr gut gepolstert. Ist auch noch so wie beim X19 damals. Hat Adidas auf jeden Fall einiges richtig gemacht. Ich muss sagen, ich vermisse trotzdem noch so ein bisschen die X19-Zeiten. Aber tatsächlich hier... Auf jeden Fall trotzdem ein Fortschritt für alle, die natürlich auf aggressive Beschleunigung, aggressive Geschwindigkeit stehen, finden hier definitiv einen sehr guten Fußballschuh. Das war es auch schon jetzt zum Adidas X Speedflow Point One. Bin sehr gespannt, was ich von euch in den Kommentaren hören werde. Ich muss sagen, das Design gefällt mir sehr, sehr cool. Wobei ich mir natürlich ein bisschen gewünscht hätte, dass es hier einfach weiß wäre und dann diese bunten Details auf dem Obermaterial. Nichtsdestotrotz eure Meinung gerne mal in den Kommentaren da lassen. Außerdem, falls ihr euch diesen Fußballschuh zulegen wollt, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Unten findet ihr nämlich den Link zum Sport 2000 Online Shop. Dort könnt ihr euch diese Fußballschuhe dann zulegen. Falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein und ciao.